Ja, wunderbar. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt eine ganz kurze Pause gemacht, hast du mitbekommen gerade und jetzt kommen die Teilnehmer aber gerade alle wieder rein. Und dann Gut, es sieht so aus, als hätten die meisten ihr Stühlchen wiedergefunden. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu meinem kleinen Einblicksteil und vielleicht ein bisschen Anekdoten aus Berlin nach Frankfurt. Ich bitte den Michael und den David ganz herzlich, sollte ich zu undeutlich sein oder Fragen aus dem Publikum einfach ignoriert haben, das dann noch mal laut zu wiederholen, damit ich das auch höre. Vielen Dank. Ich glaube, Sie sehen jetzt nur Vollbild meine Folie, das hoffe ich jedenfalls. Da steht Algorithmenalltag drauf. Aus diesem Algorithmenalltag wollte ich ein bisschen ja, referieren. Ich bin Professor für Web Engineering an der Beuthochschule hier in Berlin und ähm, ich bin in der Gesellschaft für Informatik ähm, sehr aktiv in verschiedenen Gremien. Unter anderem geht es da um Informatik und Ethik. Es geht aber auch um die Entwicklung von Standards oder Vorgaben, ähm, was eigentlich an Informatik essentiell und wichtig ist, um das an der, äh, in der Schule ähm, zu unterrichten. Also was sollte Teil des Informatikunterrichts in der Schule sein? Darüber gibt es immer heftige und viele Diskussionen und wir sind gerade dabei, auch einen Standardkatalog rauszugeben für den Primarbereich, also für die Grundschule. Nachdem wir das für die folgenden Klassenstufen schon gemacht haben und es ja auch fürs Studium existiert, soll das nun auch für den Grundschulbereich bald folgen. Das vielleicht vorneweg, dass sie so ein bisschen wissen, wer hier spricht. Und meine Hauptbeschäftigung im Web Engineering-Teil ist eigentlich die E-Learning-Forschung. Daher kenne ich auch die Kollegen aus Frankfurt sehr gut. Also wie man ja, Algorithmen und Informatiktechnik einsetzen kann, um das Lernen zu befördern. Aber das möchte ich heute gerne in den Hintergrund stellen und weitestgehend ausblenden. Ja, Dr. Weiß hat einen sehr schönen Aufschlag gemacht. Ich ähm, kann daran direkt anknüpfen und möchte auch nochmal die beiden Fragen beleuchten. Algorithmen, was machen Sie eigentlich mit uns? Damit fangen wir jetzt an. Ähm, und dann noch etwas mehr darauf eingehen, was sind Algorithmen. Also schön aufbauen, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Sie sehen hier ein paar Bilder, die Sie neugierig machen sollen auf das, was jetzt gleich kommt. Algorithmen machen eigentlich den ganzen Tag was mit uns. Es ist faktisch nicht mehr möglich, wenn Sie nicht gerade zu einem eingeborenen Stamm gehören, der irgendwo im Urwald lebt. Dann haben Sie digital laufende Algorithmen ständig um sich. Wie Dr. Weiß ausführte, gibt es natürlich auch Algorithmen, die wir selber ausführen. Routinen tagtäglich, die wir unter bestimmten Bedingungen tun, sind auch letztendlich Algorithmen, aber von denen sprechen wir im engeren Sinn als Informatiker eigentlich nicht, sondern Algorithmen sind immer die digital laufenden Algorithmen auf Systemen, die mit Strom betrieben werden, sage ich mal. Ne? Gut, was machen diese Algorithmen mit uns? Ich habe hier ein paar Beispiele rausgesucht, äh, es gibt unzählige, das ist wirklich ein... Eine relativ wahllose Auswahl, um Sie zu sensibilisieren nochmal für das Thema Was tun Algorithmen? Amazon und andere Webseiten empfehlen Ihnen regelmäßig Inhalte. Das hier sind jetzt Beispielempfehlungen für mich, Top-Angebote für Sie. Und wie Sie sehen, ist das nicht so ganz homogen, was Sie mir da empfiehlt. Nun, das liegt daran, dass Amazon versucht, auf dem Kaufverhalten dieses Amazon-Accounts Rückschlüsse zu ziehen aus dieser Datenbasis, über einen Algorithmus, zu lernen, hm, was gefällt diesem Käufer wohl auf Basis dessen, was er schon hat. Das weiß Amazon. ja. Was alle Amazon allerdings nicht weiß, ist, dass meine Frau und ich uns den Account teilen. Ja? Und deswegen sehen Sie hier einerseits technische Produkte, aber andererseits auch Beauty-Produkte und Mode gemischt. Also so können Sie Algorithmen auch leicht in die Irre führen, indem Sie einfach multiple Persönlichkeiten repräsentieren, sag ich mal. Sie können das auch andersrum relativ leicht erreichen, indem Sie mehrere E-Mail-Accounts benutzen und nur für bestimmte Zwecke bestimmte E-Mail-Accounts statt alles übereinlaufen zu lassen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass Amazon so viel über uns weiß und uns entsprechend Produkte empfehlen kann und letztendlich nach ein paar Jahren genau weiß, was wir für Elektronik zu Hause haben, welche Sachen wir essen, welche Beauty-Produkte wir benutzen, möchte ich Ihnen jetzt erstmal überlassen. Sie sollten sich nur dessen bewusst sein, dass immer wenn wir Algorithmen benutzen und bedienen, wir auch immer Informationen über uns reinfüttern in diese Systeme, und man damit bewusst umgehen sollte. Es ist ja auch beispielsweise so, dass jedes Android-Handy Google konstant äh, alle paar Sekunden ihren Standort an den Google-Server zu überträgt, ähm, auch das sollte einem bewusst sein, wenn man ein solches Gerät rumträgt. Das nächste Beispiel, was Sie auf der Folie sehen, ähm, ist eine Fossiluhr. Früher waren Uhren rein mechanische Systeme. Inzwischen laufen auf diesen Uhren mit Mikroprozessoren Algorithmen. In dem Beispiel hier sehen Sie sogar eine Smartwatch, die ein Display hat, auf dem nur die Zeiger drauf projiziert werden, auf eine Pixelmatrix. Und es sieht nur noch aus wie eine Analoge Uhr ist aber de facto alles digital und kommuniziert über Bluetooth mit ihrem Smartphone. Mit diesem Beispiel möchte ich Sie dafür sensibilisieren, dass Algorithmen in ganz vielen Produkten drinstecken, wo wir sie erstmal nicht vermuten. Fachsprache nennt man das Embedded Systems, also eingebettete IT-Systeme, die ähm, ja, hier in dem Fall über ein paar Knöpfe bedient werden, aber de facto ähm, eigenständig arbeiten und wir gar nicht mehr bewusst merken, dass hier ein Informatikalgorithmus abläuft. Okay, dann haben wir unten drunter den Tesla, ein Fahrzeug, was ähm, Elektromobilität stark ja, in den Vordergrund gebracht hat. Und die Teslas haben eben auch äh, viele Sensoren und haben Algorithmen laufen, die das autonome Fahren ermöglichen. Das haben Sie sicherlich in der Berichterstattung schon mehrfach selbst verfolgt. Ähm, das ist ein Thema, bei dem ich Sie dafür sensibilisieren möchte, inwieweit vertrauen wir Algorithmen es war gerade am Ende des Vortrags von Dr. Weiß noch mal die Diskussion. Ähm, vertrauen ist gut, ne? aber Kontrolle ist besser, finde ich. Also diese ganzen Großkonzerne und Algorithmen, die sag ich mal, aus Wirtschaftsunternehmen kommen, liegen in der Regel nicht offen vor. Und nur den Unternehmen zu vertrauen, ist vielleicht nicht die beste Entscheidung. Also hier fehlen auch viele Regularien. Die es diesen Unternehmen im Moment die letzten 20 Jahre ermöglichen, viel Profit zu machen, ähm, auf Kosten von Transparenz und Datenschutz, ist meine persönliche These. Müsste mehr reguliert werden. Daneben sehen wir einen Klassiker: Das ist ein Routenfindungsalgorithmus, der hier bei Google Maps läuft. Ähm, sucht letztendlich den kürzesten Pfad von A nach B. Das ist ein Standardproblem, was schon viele Jahre gelöst ist in der Informatik und inzwischen ist eher das Problem, dass alle Leute die gleiche Empfehlung einer Route bekommen und der Algorithmus auch berücksichtigen muss. Wie viele tausend Leute, die auch gerade das Google-Routing anhaben auf ihrem Smartphone, route ich dann gerade durch die gleiche Ampel? Vielleicht sollte dann der Algorithmus ein paar Leute auch woanders lang schicken. Ne? Und das letzte Bild auf dieser Folie als Einstiegsbeispiel ist ein Seifenspender, auch ein Embedded System, bei dem Sie... Ähm, erstmal auch nicht vermuten würden, dass dort Algorithmen laufen. Und dazu möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen. Jetzt können wir auch gleich testen, ob das Umschalten auf den Browser klappt. Nicken Sie mal fleißig, ich sehe Sie ja. Sehen Sie meinen Browser jetzt? Ja, super, gut. Okay, hat geklappt. Hier ist nochmal die Schleichwerbung für den Fachbereich <lacht> Informatik und Ausbildung in der Didaktik, ähm, wo wir eben diese Primarstandards entwickeln. Aber da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus, sondern wir gehen hier rein. So, Ton brauchen Sie nicht. So, was Sie jetzt hier gesehen haben, ich denke, ist deutlich geworden, ist ein diskriminierender Algorithmus. Also dieser Algorithmus, dieser Seifenspender gibt für weiße Hände Seife aus und für dunkelfarbige Hände nicht. Es ist jetzt vielleicht bei einem Seifenspender zu belächeln, aber es zeigt ein Grundproblem bei diesen ganzen Objekterkennungsalgorithmen und Algorithmen, die auf sogenannten neuronalen Netzen basieren, wie Herr Weiß auch schon mal kurz den Begriff genannt hat, diese werden trainiert äh, auf ein bestimmtes Verhalten. Und je nachdem, welche Trainingsdaten dafür verwendet werden, ähm, sind die Algorithmen hinterher eben genauso ähm, diskriminierend und vorbeeinflusst wie eben derjenige, der sie trainiert hat. Anderes Beispiel, um das Ganze ein bisschen zu dramatisieren, ist ähm, Je nachdem, in welcher Wohngegend Ihre Anschrift liegt, sind Sie mehr oder weniger kreditfähig für manche Unternehmen. Also rein statistisch trainierte Algorithmen. Ach, Sie wohnen in Berlin Moabit, naja, dann müssten Sie eigentlich schon mindestens 20% Eigenkapital mitbringen. Ach, Sie wohnen in Berlin Charlottenburg, naja, dann reichen auch 10%. Obwohl ich die gleichen Voraussetzungen mitbringe. Ist mal drüber nachzudenken, ob diese Algorithmen. Ähm, eventuell auch diskriminieren. Und weiteres Beispiel in der Kategorie ist, die Einreise in bestimmte Länder hängen vom Herkunftsland ab, wie unkompliziert die laufen. Wenn ihr, ihr Pass unter den Scanner gehalten wird, ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie raus äh, zu einer Leibesvisitation entsprechend weggeführt werden, je nachdem aus welchem Land sie kommen. Das ist in Deutschland nicht ganz so ähm, dramatisch, weil wir den, in dem Genuss sind weltweit, eigentlich in die meisten Länder sogar unter. Visum einreisen zu dürfen. Das, äh, ich glaube, wir sind Top 1 auf der Liste derjenigen, ohne Visum weltweit reisen dürfen. Aber nichtsdestotrotz sind das Algorithmen, die ähm, letztendlich ähm, Menschen nicht gleich behandeln. Also worauf ich hinaus will, ist, dass Algorithmen ein Abbild der Gesellschaft sind und derer, die sie programmiert haben. Die Maschine ist nicht so objektiv, wie alle immer meinen. Und wenn Missstände in der Gesellschaft existieren, werden sie meistens auch durch Algorithmen wiedergespiegelt. Es sollte zumindest unser Ziel sein, diese Missstände nicht noch zu verstärken durch Algorithmen, sondern idealerweise abzuschwächen oder dafür zu arbeiten, dass diese sich abschwächen. Das ist äh, die Idee. In den Foliensatz haben Sie noch ein paar Links ähm, zu weiteren Artikeln. Ach, zu dem Tesla, das würde ich vielleicht noch mal ähm, kurz aufmachen. Hier gibt es einen schönen Bericht. Also es gibt mehrere Berichte über die Unfälle mit dem Tesla. Das ist halt so, dass der Autopilot von Tesla manchmal stehende weiße Fahrzeuge nicht erkennt und nicht abbremst und drauf fährt. Das Zum Beispiel gab es mal einen tödlichen Unfall, wo einer in den LKW hinten reingerast ist und hier dieser Tesla ist in dieses Polizeiauto hineingefahren. Da stellt sich dann irgendwann auch die Frage, wer ist schuld. Wenn ein Algorithmus so viele Entscheidungen für Sie trifft, die Sie auch gar nicht mehr nachvollziehen können und wo Sie nicht mehr gefragt werden, ob das so okay ist, ist dann irgendwann, stellt sich die Frage, ob dann der Algorithmus selber die Schuld trägt oder sie noch als derjenige, der ihn anwendet. Das sind ungeklärte Fragen. Ich werfe die nur in den Raum, um sie ähm, dafür zu sensibilisieren. Also Algorithmen treffen mit zunehmender Komplexität und zunehmendem Datenmaterial, was die haben auf Basis von Sensoren und dem, was wir täglich über Social Media und unsere Anwendungen reinfüttern, immer mehr Entscheidungen im Hintergrund. Diese Entscheidung nehmen uns viele Alltagsaufgaben ab, aber die Frage ist, wenn diese Entscheidung falsch ist, wer ist dann schuld? Das hatte ich gerade schon mit dem Tesla, also mit dem Pkw. Aber so ein Algorithmus könnte ja auch für Sie automatisch den Kühlschrank neu befüllen, also Bestellungen auslösen. Ist ja bei Alexa auch mal passiert, dass alle Alexa-Geräte, die neben dem Fernseher standen in den USA, dann parallel ein bestimmtes Produkt bestellt haben, weil eben die Nachrichtensprecherin sagte, Alexa, bestelle einen Kinderwagen. Ja, und schon haben das alle, die die Nachrichten an hatten, ausgelöst. Ja. Weitere Frage, die man sich stellen kann, ob eine Computeraktion, die ein Leben kostet, aber viele rettet, ethisch vertretbar ist. Wenn also der Algorithmus berechnet hat, es ist jetzt sinnvoller, den Pkw von der Brücke runterstürzen zu lassen, dann sterben zwar die Insassen, aber dafür sterben nicht die ganzen Leute da vorne, in die ich sonst reinrasen würde, würden Sie so einen Wagen fahren? Vermutlich nicht. Also das sind ähm, Grenzfälle, die ich jetzt hier skizziere, aber sie zeigen schon, dass die ähm, Diskussion über Algorithmen und autonome Systeme ähm, in den letzten Jahren eine ganz neue Dimension eingenommen hat. Der letzte Punkt ist der ähm, der Beeinflussung durch Algorithmen. Algorithmen Treffen Entscheidungen, die ihnen nicht immer bewusst sind. Beispielsweise die Nachrichten, die sie bei Facebook angezeigt kriegen, sind ja nicht die gleichen, die ihre Stuhl oder derjenige der auf dem Stuhl neben ihnen sieht. Ähm, genauso auch ähm, ja, Inhalte im Web, Werbeanzeigen, selbst das Google Suchergebnis ist ja nicht das gleiche. Wenn ich jetzt google nach Konzerten in Berlin, sehe ich eine andere Liste von Google, als wenn sie googlen, nach Konzerten in Berlin und ähm, dadurch übernehmen Algorithmus ja auch ein Stück der Informationsentscheidung äh, und beeinflussen unsere Objektivität. Wenn Ihnen das bewusst ist, ist das gut. Muss man mehrere Nachrichtenquellen benutzen, um dies abzuschwächen. Aber ansonsten könnte man hier in ein äh, Dilemma laufen, dass man sich nur noch von einer Nachrichtenquelle beeinflussen lässt. Diese Diskussion kann man jetzt beliebig lange führen. Ähm, wir hatten das auch in Kaiserslautern mal diskutiert, da war Michael Eichhorn auch dabei und kamen letztendlich ähm, zu dem Schluss, dass es ein Reinheitsgebot für Algorithmen geben müsste. Ja, beim Bier haben wir das schon lange, aber Algorithmen werden von Herstellern ähm, getestet und wenn die dann ungefähr das tun, was der Hersteller will, dann äh, werden die auf die Menschheit losgelassen und die Regularien sind relativ gering. Es gibt jetzt inzwischen... Eine Datenschutzgrundverordnung, die zumindest mal vorschreibt, welche Daten in welchen Szenarien wo und wie lange ähm, gesammelt werden, dass uns das erzählt werden muss. Aber ob die Unternehmen uns die Wahrheit erzählen, ist immer noch schwer prüfbar, weil wir ja nicht reingucken können, ob sie tatsächlich nur den Namen und die Adresse und meine E-Mail-Adresse äh, sammeln oder vielleicht doch noch ein paar Sachen mehr, die sie uns einfach nicht verraten. Das ist so die Krux an der Datenschutzgrundverordnung, dass selbst wenn sie Auskunft einfordern, das Unternehmen schickt ihnen einfach nur die Hälfte von dem, was es gespeichert hat. Und Sie müssen glauben, das ist jetzt tatsächlich alles. Also dieses Reinheitsgebot ist eine politische Aufgabe. Deswegen habe ich Einstiegs gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und diese Kontrolle können Sie natürlich auch selber ein Stück weit mit ähm, als Nutzer und das vielleicht auch ähm, so weitergeben. Als Nutzer haben wir auch Kontrolle darüber, was geben wir alles frei für und Applikationen für Algorithmen, was können die speichern, was nicht, was erzähle ich denen, führe ich die bewusst in die Irre, indem ich mehrere Accounts benutze, indem wir uns was teilen, all das hilft. Aus diesem Anspruch heraus, dass eben ein Dilemma besteht im Moment, wir können Algorithmen eigentlich nur vertrauen, nicht wirklich kontrollieren, was sie mit den Daten tun, hat auch die Gesellschaft für Informatik in Deutschland, die ja über 200 Informatiker in Deutschland vertritt, Ethische Leitlinien ausgearbeitet, die ich jedem sehr ans Herz legen kann, der das Thema Algorithmen ähm, ja selbst mitgestaltet. Also jeder, der Algorithmen ähm, benutzt, aber auch entwickelt, könnte diese Leitlinien sich ins Gedächtnis rufen. Die gibt es auf der Webseite von der GI zum Runterladen. Ich habe mal drei rausgegriffen. Highlights. Artikel 9. Zivilcourage, ne? also als Entwickler eines Algorithmus ähm, oder als Informatiker an sich, auch als Benutzer eines Algorithmus, äh, Missstände aufzuzeigen. Also dass man Zivilcourage zeigt und auch sagt, hier, das ist nicht in Ordnung. Dieses System, diese App, dieses ähm, Google oder dieser Seifenspender hier funktioniert nicht so, wie er sollte, wie ich mir eine ähm, faire Gesellschaft vorstelle ähm, und das benennen Soziale Verantwortung, Artikel 10 der Leitlinien der Inform äh, Gesellschaft für Informatik, dass wir bei allen Systemen, die wir einführen, entwickeln und benutzen, auch eine Verantwortung dafür haben, dass alle Bevölkerungsgruppen äh, gleich gut davon profitieren oder zumindest nicht diskriminiert werden. Und zu guter Letzt ähm, Ermöglichung oder idealerweise Verbesserung der Selbstbestimmung. No? Den möchte ich gerne hier nochmal als Text wörtlich wiedergeben. Das GI-Mitglied wirkt darauf hin, die von IT-Systemen Betroffenen an der Gestaltung dieser Systeme und deren Nutzungsbedingungen angemessen zu beteiligen. Dies gilt insbesondere für Systeme, die zur Beeinflussung, zur Kontrolle und Überwachung der Betroffenen verwendet werden können. Das sind jetzt Leitlinien der GI. Deshalb steht da das GI-Mitglied, aber de facto ist es eigentlich jedes Gesellschaftsmitglied, was mit Algorithmen und Systemen zu tun hat sollte das beherzigen. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine bescheidene Lebenszeit, die letzten 40 Jahre, fällt mir kein Beispiel ein, bei dem ich mal bei der Entwicklung eines IT-Systems tatsächlich mit einbezogen wurde in die Gestaltung der Nutzungsbedingungen des Systems, dass das irgendwie transparent gemacht wurde, sondern es war irgendwann einfach da. Vielleicht fallen Ihnen ja positive Beispiele ein, dann können Sie mir die gerne nennen. Oh, da wollte jemand ein Foto machen, soll ich nochmal zurück? Aber Sie kriegen gerne die Folien sowieso hinterher, denke ich. Und es wird ja auch aufgezeichnet. So, also diese ganze ethische Fragestellung bei Algorithmen ist hoch spannend, weil sie über das Programmieren hinausgeht. Ne? Das ist eigentlich wieder eine gesellschaftliche Frage. Ähm, hier habe ich mal ein Zitat aus aufgeführt aus einem Utopiefilm. Der Film heißt Automata. Vielleicht haben Sie den ja mal gesehen. Das Zitat ist, was geschieht, wenn Sie uns nicht mehr brauchen? In dem Film geht es um Robotersysteme, die von Menschen entwickelt wurden und eigentlich ähm, einen Algorithmus reinprogrammiert hatten, dass sie sich nicht selbst reparieren und selbst verbessern dürfen, um eben nicht besser zu werden als die Menschen. Aber irgendwann setzen sie die sich darüber hinweg äh, und entwickeln Fähigkeiten, die weit über denen der Menschen liegen. Und dann entscheiden sie, sie, wir brauchen die Menschen nicht mehr. Es lebt sich eigentlich viel besser ohne diese. Gut, es ist noch Utopie. Sagen Sie jetzt vielleicht oder denken Sie, aber ähm, wir sind schon in der Realität soweit. Es gibt Algorithmen, die sich inzwischen gegenseitig trainieren, die also besser voneinander lernen als von Menschen. Beispielsweise beim Erlernen von Pokern, um Menschen zu schlagen oder andere Maschinen, oder beispielsweise bei anderen sehr komplexen Spielen wie Go. Das sind jetzt nur Gesellschafts- oder Brettspiele, ähm, aber Ähnliches gilt natürlich auch für andere Anwendungsszenarien, das Erkennen von Gefahrensituationen, das Entscheiden zwischen richtig und falsch. Auch dort ähm, ist sehr gut vorstellbar, dass Algorithmen sich gegenseitig Fragen stellen und beantworten und dann sagen, ob sie richtig oder falsch lagen, die jeweils anderen Algorithmen, und sich so gegenseitig immer besser trainieren und eigentlich der Mensch als Antworten da viel zu langsam ist. Zu dem Thema Poker, auch ein, wo habe ich das denn hier, ah ja, künstliche Intelligenz, da haben wir es. Künstliche Intelligenz schlägt Pokerprofis durch Intuition. Das ist ein Artikel von letztem Jahr. Ich ähm, würde jetzt zu weit führen, Ihnen den ganzen Artikel ähm, zusammenzufassen. Aber ähm, der, das Besondere an diesem Algorithmus oder dass er gewonnen hat beim Texas Holdem gegen die West weltbesten Pokerspieler ist, dass Poker ja viel mit Bluffen und Intuition zu tun hat. Es geht also nicht darum, mathematisch auf Basis der vorliegenden Informationen die beste Lösung zu berechnen, sondern ähm, mit Einschätzung und Wahrscheinlichkeit auf Basis der Spielzüge zu arbeiten und zu entscheiden, wie man den anderen in die Irre führt, eben blufft und dann diese Partie für sich gewinnt. Und das haben die Algorithmen, wie gesagt, besser als alle menschlichen Spieler hingekriegt. Warum sage ich Ihnen das? Weil ich Sie dafür sensibilisieren will, dass wir die letzten Jahre... 20 vielleicht, seit es Internet gibt und diese vernetzten Datenwelten ähm, eine neue Meilenstein bei Algorithmen äh, erreicht haben. Hier ist ein Diagramm aufgezeigt auf der Folie, ähm, das um die kognitiven Fähigkeiten geht und die Entwicklung über die Zeit. Ne? Die menschlichen Grenze hat sich nicht stark verändert über die Zeit. Gut, wenn wir jetzt natürlich von der Steinzeit bis heute rechnen, würden wir sagen, die menschlichen kognitiven Fähigkeiten sind leicht gestiegen. Aber wenn wir mal die Zeit jetzt ähm, seit 1960. Explizite Programmierung ähm, bedeutet, dass wir wirklich mit Schleifen und Bedingungen einprogrammieren, was der Algorithmus tun soll. Diese Algorithmen haben sich über die Jahre einer gewissen Sättigungsgrenze angenähert. Sie sind von uns beherrschbar als Menschen, weil wir sie auch noch verstehen. Wir haben sie ja selber programmiert. Ähm, aber sie können nur eine bestimmte Komplexität am Problem lösen. Dann hat man... Mit äh, Anfang des Cloud Computings und des Internets gedacht, na ja gut, wenn wir diese explizite Programmierung vielleicht auf ganz, ganz viele Rechner verteilen und enorme rechenleistung reinstecken, dann können wir vielleicht noch ein bisschen komplexere Probleme lösen. Stimmt auch. Aber auch diese Sättigungsgrenze ähm, ist erreicht. Ähm, und deswegen haben die selbstlernenden Algorithmen, die am Anfang so vor sich hingedümpelt sind, weil einfach nicht genug Rechenleistung da war und nicht genug Datenmaterial, haben die schon so ganz gut funktioniert, zum Beispiel bei der Fehlererkennung in der Fabrikfertigung. Also Algorithmen werden schon sehr, sehr lange eingesetzt, um zum Beispiel zu erkennen, ob ein Gegenstand korrekt gefertigt wurde. Das muss kein Mensch mehr machen. Ist die Schraube wirklich gerade oder hat die, ist die ein bisschen schief oder ist ein, ein Becher, ein Joghurtbecher wirklich korrekt aus der Maschine gekommen oder nicht? Das machen Algorithmen. Aber seit Algorithmen selbst lernen und auf riesen Datenbasen und miteinander vernetzt agieren, ähm, erreichen sie ein Niveau der kognitiven Entscheidungsfähigkeiten, was die menschlichen Grenzen weit übersteigt. Und das Problem ist die Beherrschbarkeit. Ne? Wenn man nicht mehr erklären kann, warum ein Algorithmus diese Entscheidung so getroffen hat, weil der Algorithmus selber eine so komplexe Datenbasis hat, äh, dass sie kein Mensch mehr durchdringt, dann halte ich das für ein Problem der Beherrschbarkeit. Und... Ähm, da wollte ich Ihnen jetzt ähm, die wichtigsten Dinge mitgeben, dass Sie einschätzen können, wie solche Algorithmen ticken. Ich glaube, dafür habe ich auch noch ein paar Minuten Zeit, das ist schön. Was ein Algorithmus allgemein ist, hat ja Herr Weiß gerade mit Ihnen sehr plastisch an mehreren Beispielen durchgeführt. Ähm, aus meiner Sicht als Informatikprofessor würde ich das gerne auf eine abstrakte Ebene mit Ihnen heben. Ein Algorithmus ist erstmal ähm, ja, eine Abfolge von Einzelschritten die definiert und nicht zufällig verfolgt und wir haben üblicherweise den Abfolge Eingabe von irgendwelchen Daten, also es liegen Zahlen vor oder Sensordaten oder es wird ein Ereignis ausgelöst, dann passiert eine Verarbeitung dessen über eben den Algorithmus, den Sie programmiert haben oder den Sie gestartet haben und dann gibt es eine Ausgabe. Die Ausgabe ist entweder eine Zahl, eine Bildschirmanzeige, Licht geht an, das Auto startet, wie auch immer. Man kann es auch, das steht in Klammern, umdefinieren oder anders sehen, es gibt eine Analysephase, also was nehme ich an Eingangsdaten, die relevant sind, dann gibt es eine Entscheidung durch den Algorithmus und dann gibt es eine Aktion. Das wäre dieses Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe in andere Worte gemünzt. Beispielsweise mein Vortrag hier, der hatte irgendwann einen Start. Ne? Dieser Algorithmus wurde mal ins Leben gerufen. Ich habe dann angefangen zu reden und sie begrüßt und dann kam eben nach dieser Aktion erstmal eine Verzweigung in meinem Algorithmus. Ich wollte feststellen und habe geprüft, habe ich denn Ihre Aufmerksamkeit tatsächlich hier lang? Gucken alle jetzt irgendwie Richtung Folien. Äh, wenn nein, oh, da fehlt die Beschriftung ja und nein, ich entschuldige mich dafür, also wenn nein hier unten, dann mache ich eine kurze Pause und begrüße Sie nochmal und rede mit Ihnen, bis ich die Aufmerksamkeit habe und erst dann geht es mit ja weiter, vortragen, bis ich irgendwann zu meinem Ende komme. Das ist jetzt zugegeben ein sehr simpler Algorithmus, aber ist ein Algorithmus, den ich jetzt als Mensch durchgeführt habe und der nicht auf einer Maschine läuft. Diese Evolution der Algorithmen, von der ich gerade sprach, möchte ich nochmal auf drei Meilensteine runterbrechen. Am Anfang haben Algorithmen für uns ähm, in der Gesellschaft mathematische Probleme gelöst. Die sind sehr exakt beschreibbar, ähm, aber schwer für den Menschen zu lösen. Na, zum Beispiel, wie schneide ich möglichst viele Kreise aus einer eckigen Holzplatte raus, um möglichst wenig Verschnitt zu haben. Das kann ein Algorithmus optimieren, das ist also ein Optimierungsalgorithmus, der das Problem löst. Oder... Fibonacci-Zahlen zu berechnen oder festzustellen, ob eine Primzahl wirklich eine Primzahl ist und so weiter. Beispiel ne, für eine solche Optimierung hatte ich Ihnen schon genannt: das ist ein Navigations-, äh, also Routing von A nach B, der optimiert einfach die Strecke, dass Sie möglichst wenig Zeit brauchen oder wenig Kilometer fahren. Die zweite Evolutionsstufe sind Alltagsprobleme. Die sind nicht mehr so exakt beschreibbar und für Menschen immer noch relativ leicht lösbar. So ein Alltagsproblem ist zum Beispiel zu entscheiden, ah, brauche ich heute eine Jacke oder nicht? Wird es wahrscheinlich regnen oder nicht? Oder eben auch, ist das ein Kind, was ich da sehe, oder ein Erwachsener, oder ist das vielleicht eine Puppe? Diese Bilderkennung können Algorithmen inzwischen auch sehr gut, aber es ist schon nicht mehr ganz so einfach ähm, zu unterscheiden zwischen einem Fabrikat, also einem maschinell hergestellten Gesicht und einem äh, menschlichen Gesicht. Da müssen die Algorithmen schon sehr gut trainiert werden, mit im Prinzip vielen Bildern von fabrizierten Puppengesichtern, bis sie tatsächlich diese unterscheiden können. Aber Gesicht selber erkennen ist ja relativ simpel. Es ist eine bestimmte Form, die hat meistens Ohren, die hat Augen, Nur eine Nase hat eine bestimmte Form im Mund. Wenn ein Teil verdeckt ist, geht das auch noch. Das Gute an diesen Algorithmen ist, wir können als Mensch relativ schnell entscheiden, ist die Entscheidung, die der Algorithmus getroffen hat, richtig oder nicht. Und jetzt kommen wir zu den kognitiven Problemen. Die sind nicht gut beschreibbar, selbst durch uns Menschen nicht. Wir haben auch nur ein Teilverständnis davon, wie die Lösung genau aussieht. Und wir selber können dann sie nicht lösen. Wir überlassen das Algorithmen. Beispielsweise, also das sind vor allem Algorithmen der Prognose. Hm? Die Prognose beim Poker, wie wahrscheinlich ist es, dass der andere gerade blöft oder ein bestimmtes Blatt hat, können wir natürlich selber abschätzen, Wir können uns auch statistische Modelle im Kopf merken, aber letztendlich sind diese KI-Algorithmen, wie ich ja gerade vorhin zitierte, einfach besser. Die haben mehr Variablen mit einbezogen, die wir gar nicht verstehen, was das überhaupt für Variablen sind. Oder die Prognose, in welcher Gegend wird es wahrscheinlich jetzt demnächst zu einer Gewalttat kommen oder nicht, um dann entsprechend Polizeieinsätze dorthin zu planen die Glaskugel können Sie mit Algorithmen bauen, aber die können Sie nicht auch im menschlichen Verstand bauen, weil es einfach unsere Kapazitäten übersteigt. Und dann ist eben die Frage, wenn so ein Algorithmus jetzt sagt, ja, das und das wird passieren, Sie müssen ihm glauben. Wie können Sie nachvollziehen und nachweisen, dass er jetzt falsch liegt oder nicht? Das ist die Schwierigkeit hierbei. Und dafür braucht es Regeln. Die haben wir noch nicht. Aber ich möchte Ihnen jetzt noch die letzten Minuten erläutern, wie solche Algorithmen, die solche Entscheidungen treffen, also selbstlernende Algorithmen, eigentlich funktionieren. Man liest da oft von neuronalen Netzen. Die heißen deswegen so, weil sie ähm, den Strukturen im Gehirn des Menschen nachempfunden sind. Bei der Programmierung hat man also einen Knoten, der ist hier abgebildet. Das ist ein Neuron, soll das sein. Ein solches Neuron ist im Computer natürlich in Wahrheit eine Mathematische Funktion, eine Formel. Die hat bestimmte Eingangswerte, hier sind wir Pfeilen dargestellt und die hat einen Ausgabewert, nämlich eine Entscheidung, ja, nein, oder eine berechnete Zahl auf Basis dieser mathematischen Formel. Das ist also jetzt kein Hokuspokus. Und äh, so ein neuronales Netz wird nicht interessant mit einem Neuron, wo ich jetzt hier irgendwie drei Werte reinstecke. Das könnte zum Beispiel, was könnte das denn sein? Äh, Tageszeit, Außentemperatur und äh, Helligkeit und dann würde der Algorithmus oder dieses Neuron vielleicht entscheiden, ähm, nimm eine Jacke mit oder nicht. Ne? Können Sie sich vorstellen, diese drei Werte können Sie zusammen in eine Formel pressen und dann hinterher eine Wahrscheinlichkeit rausspucken zwischen 0 und 1. Interessant wird es, wenn man solche Neuronen mehrfach verwendet und vernetzt. Ne? Sie sehen jetzt hier ein neuronales Netz, so nennt sich das, wo also die Eingangsneuronen äh, immer nur einen Wert haben und wenn der Wert einen bestimmten wenn ja, der Schwellwert übersteigt oder in einem bestimmten Bereich liegt, dann wird er weitergeleitet an die anderen Neuronen, hier jetzt im Mittelbereich zu sehen. Und diese Neuronen entscheiden wieder an ihrer Bewertungsfunktion, ob sie einen bestimmten Ausgabewert weiterleiten. Und dann am Ende haben wir ein Neuron, was alles zusammengeführt hat, dann auf einen Wert. Ein neuronales Netz mit so drei Stufen hier ist ein Klassiker. Sie haben einen Input-Layer, also Eingabedaten, die irgendwo herkommen. Das können Sensordaten sein oder von Hand eingegebene Sachen oder aus einer Datenbank. Sie haben diese Hidden-Layer, das sind nämlich genau die, die kein Mensch versteht. Das sind Knoten, die berechnen anhand der Zwischendaten von den Input-Layern irgendwelche Schwellwerte und informieren die Output-Layer, die Ihnen dann sagen, ja, nein, vielleicht, tu es oder tu es nicht. Je mehr Hidden-Layer Sie haben, Je mehr Hidden Layer Sie haben auf so einem neuronalen Netz, desto schwieriger können Sie als Mensch überhaupt noch nachvollziehen, was dieses neuronale Netz tut. Und in dieser Programmierung spricht man von Deep Learning, was Sie vielleicht auch schon mal gelesen haben, wenn Sie mehr als einen Hidden Layer dazwischen haben. Sie haben also einzelne Funktionen, die Werte nehmen und Ausgabewerte berechnen und haben dazwischen jetzt in diesem Beispiel zwei Hidden Layer die selber ihre Funktionen anpassen und anhand der Eingangswerte versuchen, die richtigen Ausgabewerte zu berechnen, ohne dass sie als Mensch überhaupt noch verstehen, was das für Funktionen sind, die der Algorithmus dort selbst entworfen hat, bis sie zu den passenden Ausgabewerten kommen. In diesem Beispiel sind es zwei Ausgabeentscheidungen. Für das Auto könnte das jetzt beispielsweise sein, soll ich bremsen oder nicht und soll ich Ausweichlenkung machen oder nicht. Und Man könnte auch beides gleichzeitig machen. So, warum... Sind diese neuronalen Netze jetzt so mächtig? Diese neuronalen Netze, und das ist auch meine letzte Folie, falls der Michael und der David schon nervös werden im Hintergrund, ähm, diese neuronalen Netze ähm, sind deswegen so mächtig, weil sie für eine bestimmte Menge von Eingabedaten, in dem Beispiel hier sind es jetzt Bilder von Tieren, in jedem Knoten eine Teilentscheidung treffen. Ne? Manche Knoten entscheiden sich dafür, ja, ich sehe ein Auge, ich sehe noch ein Auge, das ist wohl ein Katzenauge, ist dann der nächste Layer, dann der nächste Layer entscheidet, ähm, ja, das sind Pfoten. Und dann der nächste Layer wieder, das sind Katzenpfoten. Und insgesamt alle Entscheidungen zusammenführen zu der Endentscheidung, es ist wohl eine Katze und kein Hund. Das können Sie dann trainieren, dieses neuronale Netz, indem Sie ihm ganz viele Bilder von Tieren geben und ihm sagen, welche Tiere wo drauf sind. Und dann kann er später andere Bilder erkennen, wo der Mensch selber noch nicht weiß, was drauf ist, weil er einfach mit das Netz so lange trainiert hat, bis die richtigen Entscheidungen auch auf neuen Bildern rauskommen. Und die modernen Varianten von neuronalen Netzen trainieren sich dann selber, indem sie am Ende feststellen, ob ein Fehler vorlag oder nicht. Das kann man meistens indirekt feststellen durch die Reaktion der Menschen oder ob mit diesen Informationen und Daten, die dann als News beispielsweise auf einer Website angezeigt werden, weitergearbeitet wird oder nicht. Und passen dann ihre Gewichte selber an, um dann beim nächsten Fall, den sie entscheiden sollen, vielleicht ein besseres Ergebnis zu erzielen. So trainiert sich beispielsweise dieser Poker-Algorithmus selbst, indem er dann sieht, oh, ich habe die Runde verloren. Na, dann passe ich mal ein paar von den Gewichten an und äh, gucke, ob ich dann die nächste Runde entsprechend besser. Und das macht er einfach so lange, viele hunderttausende Male, indem er pokert, ähm, bis er dann irgendwann unschlagbar ist. Gut, wenn Sie so ein unschlagbares Netz dann haben, was Zwischengewichte berechnet hat, die keiner mehr versteht, dann können Sie das loslassen auf die Menschheit, und es neue Probleme entscheiden lassen. Hier unten ist jetzt eine süße Katze, wo er dann auch richtig entscheidet, dass es eine Katze ist. Aber diese Probleme könnten natürlich auch sein, wie gesagt, soll das Auto ausweichen oder bremsen? Diese Entscheidungen können sein, zeige ich diese Nachricht der Person an oder nicht? Oder diese Entscheidung kann auch sein, lassen wir diese Person zu einer Wahl zu, lassen wir sie ins Land oder nicht, etc. pp. Gut. Das sind übrigens auch diese neuronalen Netze, die trainiert werden, um Sie mit ähm, Gesichtserkennung und Co. das Handy zu entsperren oder die Haustür aufzuschließen. Dazu erlaube ich mir den Kommentar, dass Sie dringend vermeiden sollten, biometrische Merkmale zu benutzen, um irgendwas zu öffnen oder zu entsperren. Sei das Ihre Banking-App oder Ihre Haustür oder Ihr, Face, äh, Ihr iPhone. Biometrische Merkmale lassen sich extrem schlecht tauschen. Wenn also jemand irgendwann mal ihre Gesichtserkennung oder ihren Fingerabdruck aus dem Gerät rausgelesen hat und gehackt hat, weil er es nun mal irgendwie über einen Fehler im System da dran gekommen ist an die Daten, dann müssen sie damit leben, dass ihr Gesicht, was sie ja nun mal leider nicht so leicht verändern können, irgendwo im Internet rumschwirrt und andere damit Missbrauch treiben können. Einen Schlüssel oder ein Passwort können sie ändern, aber einen Fingerabdruck... Ähm, oder eben so ein Gesicht ähm, ist mit gewissen operatorischen äh, Aufwand verbunden, würde ich also als Informatikprofessor nicht machen, sowas zu benutzen, um irgendwo äh, Eintritt zu kriegen oder ähm, irgendwas zu entsperren. Auf meiner Zusammenfassungsfolie ähm, gehe ich jetzt auf Zeitgründen nicht mehr in jedem Einzelwort darauf ein. Würde ich zwei Dinge hervorheben. Das eine ist, dass künstliche Intelligenz letztendlich nur Algorithmen sind, die kontinuierlich besser werden durch die Daten, die sie ihnen zur Verfügung stellen und ähm, dass es ethische Fragen aufwirft, wenn wir Entscheidungen immer weiter an Algorithmen abgeben. Damit bin ich am Ende dieses kleinen Einblicks. Ich hoffe, ich konnte das Thema A sehr interessant für Sie machen, da weiter einzusteigen mit dieser Folgeliteratur, die ich verlinkt habe. Und B, Sie dafür zu sensibilisieren, dass Algorithmen letztendlich ein Abbild der Gesellschaft sind und nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, was wir damit machen und wie wir sie verwenden. Vielen Dank fürs Zuhören. damit wir die Fragen auch noch stellen und sie sind natürlich auch beantwortet. Ja, gerne. Danke für die sehr gute Frage. Also ich komme gleich auf, dem, auf das Ende zu sprechen. Bei dem jetzt Beispiel mit dem Seifenspender, diese Diskriminierung ist meiner Meinung nach unabsichtlich passiert. Also diese Entwickler haben auch einen neuronalen netzwerk geschrieben, also einen Machine Learning-Algorithmus geschrieben, der eben mit vielen, vielen Bildern von Händen trainiert wurde. Da wurden einfach Fotos von Händen gezeigt im Algorithmus. Und man hat ihm halt gesagt, wenn du sowas siehst, dann gib eine Portion Seife aus. Das Problem bei diesem Training des Algorithmus war, dass offensichtlich zu wenig dunkle Hände dabei waren und dass deswegen der Algorithmus einfach gelernt hat, so sieht eine Hand aus, bei der ich Seife ausgeben muss, bei anderen Gegenständen, die unter dem Spender auftauchen, mache ich nichts. Und das führte eben zu dieser Diskriminierung, letztendlich, ja, wie Sie sagen, nicht beabsichtigt, nicht vom Programmierer rein gecodet. Ich wollte Sie dafür sensibilisieren, dass eben obwohl die besten Intentionen des Programmierers dahinter standen, hier trotzdem der Algorithmus hinterher in der Anwendung, in der Praxis diskriminiert. Ja? Und das passiert bei anderen Systemen eben auch. Das passiert auch bei ähm, Informationen, die ihnen vorenthalten werden, obwohl natürlich die Programmierer die besten Intentionen hatten, aber sie persönlich jetzt sich äh, dann benachteiligt fühlen und auch benachteiligt werden. Äh, und für sowas muss ein Bewusstsein entwickelt werden, was noch nicht so richtig da ist in der Gesellschaft. Der zweite Punkt, den Sie gefragt hatten, ob die Algorithmen denn nicht mehr zu verstehen sind oder nicht mehr beherrschbar sind. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen provokant formuliert habe, um sie zu wecken mit dem Thema. Es ist schon in der Tat so, dass diese neuronalen Netzwerke oder diese Algorithmen, die sich selber trainieren, dass Menschen nicht mehr verstehen, was die einzelnen Funktionen und Gewichte, die der Algorithmus da berechnet, wirklich bedeuten. Also es ist beispielsweise eine nette Anekdote, dass Walmart festgestellt hat, dass wenn es Samstagvormittag geregnet hat, dass dann der äh, Bedarf an Munition im Verkauf steigt und dass sie deswegen immer an Tagen, wo die Wetterprognose ist, dass es morgens regnen soll, am Samstag dann mehr Munition im Warenlager liegen haben. Ne? Die wissen nicht warum, aber das neuronale Netz ist einfach trainiert mit allen Eingangsdaten, also Verkehrsdaten und Verkaufszahlen der letzten Jahre und die Wetterzahlen haben eben signifikanten Einfluss auf den Verkauf. Ne? So, das sind, das sind Dinge, die wir zwar die Korrelation sehen und dann der Algorithmus so entscheidet, aber ob diese Kausalität wirklich da ist und wo die herkommt, ist dann nicht begründbar. Ja, genau, das ist die Frage des Feedbacks in den Algorithmus hinein. Ähm, Jetzt beim Beispiel mit dem Seifenspender gibt es halt leider keine Feedbackschleife. Ne? Also ähm, es gibt jetzt keinen Knopf auf dem Seifenspender, wo ich die Hand runterhalte und dann den Knopf noch drücke, um ihm zu sagen: Hier, ich bin, da ist eine Hand, bitte gib mir Seife. Dann könnte der anhand des Bildes, was er gerade sieht, lernen: Oh, das da möchte auch Seife haben und könnte über die Jahre dann sich selber trainieren. Diese Feedbackschleife fehlt eben bei diesem Algorithmusbeispiel dann. Ja. Genau. Ansonsten haben Sie recht. Natürlich können die Algorithmen auch aus ihren Fehlern lernen. Ähm, nur das muss dieses Feedback, dieses konstruktive Feedback muss dann zurückgespielt werden und muss reinprogrammiert werden, sonst äh, passiert das nicht. anderes Beispiel, wo das nicht oder genau fehlgeschlagen ist mit dieser Feedbackschleife: Es gab von Twitter mal den Versuch, ähm, diverse Chatbots zu programmieren, also ähm, Twitter Accounts, die durch Maschinen betrieben werden. Da steckt kein Mensch dahinter, sondern Maschine, die selber twittert zu bestimmten Themen. Ja, und zum Beispiel Nachrichten anderer weiter twittert. Das Problem ist, dass diese Maschine mit der Zeit rassistisch wurde, ähm, einfach weil eine gewisse Anzahl an solchen Nachrichten wohl sehr stark retweetet wird, also großen Populismus erreicht und dieser Algorithmus dann gelernt hat, oh, diese Nachrichten bekommen Aufmerksamkeit, die retwitter ich jetzt auch. Ne? Und das war natürlich nicht Intention und Absicht, also die Feedback-Schleife hat quasi dazu geführt, dass dieser Algorithmus hinterher abgeschaltet werden musste, weil er ähm, rassistische Nachrichten verbreitet hat, ja. Man muss einfach aufpassen, wie die sich dann selber trainieren und wo die sich hinentwickeln. die Verhaltensweisen solcher Algorithmen. Bitte, den letzten Satz habe ich leider nicht verstanden, ansonsten stimme ich Ihnen bei allem zu. Genau, das, besser hätte ich das nicht formulieren können. Ähm, das ist genau die Nachricht, die ich Ihnen mitgeben wollte. Ähm, wenn Sie das selber jetzt für sich ähm, so festgestellt haben und das vielleicht auch weitertragen, ich weiß nicht, es sind wohl auch ein paar Lehrkräfte dabei, ne, heute, ähm, dann ist das genau die richtige Art und Weise, daran zu gehen. Algorithmen helfen uns im Alltag ungemein, auch mit Wetterprognosen, aber wir hinterfragen vielleicht auch das, was so ein Algorithmus da tut, und wir holen uns vielleicht auch nochmal eine zweite Meinung ein, indem wir aus dem Fenster gucken. Ja. <lacht> äh, und genauso ist es mit allen anderen Entscheidungen, die Algorithmen treffen, äh, eben auch. Und ähm, dann, glaube ich, ist ähm, auch die Gefahr ähm, beherrschbar. Ähm, es gibt ja zum Beispiel relativ viele Nachrichten über diese wie das, Fake News und News Bubble, also dass sie in so einer Nachrichtenblase angeblich sind als Nutzer und so. Das trifft nur zu, wenn sie einer einzigen Nachrichtenquelle vertrauen, ne? beispielsweise Facebook oder ähm, dem Google-Feed oder so. Sobald sie kritisch mehrere Nachrichtenquellen ähm, heranziehen, um sich eine Meinung zu bilden, haben sie ja auch mehrere Unabhängige Systeme, also Algorithmen, und äh, können sich dann aus den verschiedenen Facetten ihr eigenes Meinungsbild äh, stricken. Ne? Und dann ist auch wieder alles gut. Also das mit dieser Newsbubble ist in keiner Literatur äh, wirklich forschungsmäßig nachweisbar. Ich hatte. Auch das Informatikspektrum in meiner Literatur aufgeführt, da gab es eine Spezialausgabe zu Algorithmen und Meinungsbildung. Auch dort haben die Kollegen, die sich mit dem Thema forschungstechnisch beschäftigen, nicht nachweisen können, dass es sowohl bei Trump als auch beim Brexit als auch bei der Bundestagswahl über Algorithmen tatsächlich eine Meinungsbildung gegeben hätte. Also das ist mehr Panikmache. Ja, und dass, dass, dass jetzt durch bestimmte Nachrichten, die verbreitet werden, sie in ihrer Wahlentscheidung so beeinflusst werden, dass das einen signifikanten Einfluss hat auf die Wahlergebnisse. Der, die Mehrheit der Bevölkerung ist eben doch reflektiert genug, mehrere Nachrichtenquellen zu nutzen, womit dann diese ganzen algorithmischen Fake-News-Effekte verpuffen. Ja, weil sie natürlich dann trotzdem nochmal einen zweiten Artikel lesen, der das Ganze nochmal ins andere Blick fällt oder in ein anderes Licht rückt. Ist das der, ist das der es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es keinen äh, signifikanten Effekt dieser Fake News und News Bubble gibt. Ja, also das stand in diesem Magazin drin. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild von mir habt. Aber dieses Informatikspektrum hier, äh, äh, 2017, Heft 4, Band 40, das sind mehrere Artikel von den Kollegen drin, wie ich finde, auch sehr gut geschrieben und ausreichend Literaturquellen angegeben, ähm, die eben das nicht nachweisen konnten, dass da irgendein Effekt äh, bei solchen Wahlbeeinflussungen äh, dabei ist, wenn man sich das anguckt. Die Link ist ja, ja, ich habe das ähm, alles in den Folien hinten verlinkt. Die schicke ich ja dann gleich noch rum an Michael. Da ähm, können Sie ja gerne nochmal nachgucken. Blöderweise ist dieses Informatikspektrum nur bis zur Bundestagswahl 2017 war das, ne? äh, on online äh, frei verfügbar gewesen. Jetzt braucht man einen Springer-Account, um das lesen zu können. Aber alle, die an der Uni oder im Wissenschaftsbetrieb arbeiten, haben ja so einen Zugang. Ähm, Ansonsten müssten sich äh, die Kollegen hier von der Uni Goethe-Uni überlegen, ob sie das zufällig aus Versehen so abspeichern, dass andere das runterladen können. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Äh, ob dieser Fehler da aus Versehen passiert, wäre natürlich von den Nutzungsrechten her äh, fragwürdig, aber kann ja mal passieren. Ja? Okay, wir entfernen uns etwas von dem Kernthema, ähm, aber dazu ähm, vielleicht das Statement, eine demokratische Gesellschaft funktioniert nur mit mündigen Bürgern. Ne, das ist nicht von mir, das, ich habe leider blöderweise vergessen, was war, ich glaube es war Helmut Schmidt, der das mal sagte, ähm, und so ist es. Wir müssen also letztendlich in äh, unserem pädagogischen Wirken äh, darauf hinarbeiten, dass alle Bürger, die uns nachfolgen und die wir erziehen, auch mündige Bürger werden, die dann eben genau solche Fake News entlarven, die Fakten, Fake-Fakten hinterfragen und sagen, ja, wo ist denn die Datenquelle? Wer, wer behauptet das denn hier? Ist das ein seriöser Journalist oder sind die Bilder manipuliert? Ähm, ne? Und solange das ein größerer Prozentsatz ist als der andere Prozentsatz, ähm, ist, glaube ich, alles gut. Ob das immer so sein wird? mag ich keine Prognose abgeben. Aber damit steht und fällt der ganze demokratische Prozess. Ja, aber das ist schon jenseits unserer Algorithmendiskussion, diskussion ne? Da sind Sie in der gesellschaftspolitischen Diskussion. Ich kann noch als Lehrkraft gefragt haben, äh, ich habe ja ganz viel gesehen aus Ihren Ausführungen herausgehört, Sie würden Kinder, Grundschule, Solidarstufe also unterstützen. Was genau machen Sie da? Dass solche Materialien, die ein sensibel die die Schülerinnen und Schüler anleiten, sensibel werden zu lassen. Ist das das, was Sie da haben? Ähm, Achso, ich habe meine Bildschirmteilung ja schon aufgehoben. Ich mache das nochmal. Desktop freigeben. Ähm, ich sprach von dem Fachbereich Informatik und Ausbildung, Didaktik in der Informatik. Das ist ein Teilbereich der Gesellschaft für Informatik, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und... Ähm, hier gibt es das Service, muss kurz gucken, nein, wieder falsches Menü benutzt, das passiert mir ständig. Das ist hier unten unter Downloads. Ähm, genau, Bildungsstandards der Informatik. Also ich sprache davon, dass dieser Fachbereich der Gesellschaft für Informatik eben ähm, Dokumente rausbringt mit Kernthemen der Informatik und Beispielaufgaben, wie diese unterrichtet werden können. Eben hier jetzt noch für Sekundarstufe 1 und 2 sind die schon fertig. Und ich sprach davon, dass es für den Primarbereich, also für die Grundschule, auch nächstes Jahr kommen soll. Das Dokument ist schon das ganze Jahr über in Bearbeitung und in Überarbeitung und nochmal Überarbeitung. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir das Anfang 2019 wenn es vom Präsidium der Gesellschaft für Informatik verabschiedet wurde, dann auch hier zur Verfügung stellen können. Und das sind eben die Kernaspekte. Genau, was ist ein Algorithmus? Wie funktioniert er? Wie kann man Algorithmen im Alltag erkennen? Wie kann man Schüler unterrichten in Algorithmenentwurf? Da werden natürlich auch die Themen der Ethik am Rand angekratzt und das Vertrauen in Algorithmen. Aber es ist nicht Kernthema dieses Dokuments, sondern es geht allgemein darum, welche Konzepte sollten idealerweise am Ende der Grundschule vermittelt worden sein und Beispiele dazu, wie das äh, geht. Das sind Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik dann, also die gesamte Gesellschaft für Informatik steht dann dahinter, die werden von einem relativ großen Kreis an äh, Professoren erarbeitet, diese Empfehlungen des Bildungsstaats, aber das sind eben Empfehlungen, ne? ob die KMK das dann aufgreift und ob das irgendwann offiziell in die Curricula reinkommt, ist der nächste Schritt. Wir haben aber festgestellt, dass relativ viele Informatiklehrer oder die das auch als AGM-Unterricht äh, unterrichten, natürlich nicht nur oder sich natürlich orientieren am Curriculum, aber halfroh sind, wenn es noch andere Materialien gibt und Empfehlungen. Und äh, deshalb hat die GI ja hier auch äh, diese Empfehlungen rausgegeben, die sich sicherlich auch gut decken lassen mit den curricularen Empfehlungen äh, von KMK und Co., ähm. Ja, und für die Grundschule eben fehlte das aus unserer Seite, von, aus Sicht der Gesellschaft für Informatik noch, und deswegen wird das in Bälde nachgereicht äh, und hilft sicherlich für die Unterrichtsgestaltung, meiner Meinung nach. Ja, Gut, vielen Dank, die Zeit ist fortgeschritten, äh, aber äh, vielen Dank nochmal für das, Zuhören, das Kommen, für die Diskussion. Äh, dir nochmal ganz vielen Dank für alles, für deinen Vortrag. Sehr spannend und hat, glaube ich, das, was David hat, noch mal sehr gut ergänzt und noch mal den Blick gemeint hat, was das ganz im Großen und äh, im Alltag mit sich bringen und sie ja. Vielen Dank, dass Sie da waren, nach Hause und, und gerne mal wieder zu uns. Die Folien werden wir auf unserer Website zur Verfügung stellen und auch die Videoaufzeichnung von den beiden. Ich schicke dir noch den Foliensatz gleich zu, ne? Dann kannst du den irgendwo verwenden. Mir wäre es am liebsten, wenn du ihn in den PDF umwandelst. Ich kann es ja auch als PDF, ich schicke es ja als PDF, genau.